Baba Wall Rock Flag ist You Und damit herzlich willkommen zum neuen random steam game Heute spielen wir Baba is you Einem sehr sehr klugen puzzle game Wo es ein bisschen um Programmiersprache geht Und zwar sind da oben Baba is you Das heißt diese kleine Katzen-Ding Glaub das noch eine Katze sein? Das bin ich, ich kann mich hier steuern Wall ist Stop, das heißt die Wall hat Collision, ich kann da nicht durch, es stoppt mich. Ich kann hier ja außen rum gehen, aber das ignorieren wir jetzt erstmal. <lacht> Rock is Push, also den Stein kann ich bewegen, kann ich schieben. Und Flag ist Win. Yay, congratulations! Und ja, das Spiel finde ich echt richtig interessant und richtig klug, deshalb wollte ich es unbedingt mal schon seit langem spielen. Und hier sind wir nun. Ich kann mich hier rumbewegen. bewegen. Wait. Baba is you flag is win. Alles klar. Vielleicht mache ich Play. ich hat auf jeden Fall richtig Bock. Ähm um, where do i go? Level 1. Where do i go? Okay, wir haben ja einmal Baba is you und wall is stop. Das heißt, ich kann hier nicht durch. Da oben können wir das flag is und win zusammenfügen. Aber das Problem ist, die wall is macht stop. Aber was ist, wenn wir einfach die programmierung verändern wall ist äh, ja wall wall ist stop was ist stop ja keine ahnung also können wir einfach hier durch flagge macht rein gar nichts und baba was ist mit baba baba ist baba ist <lacht> baba ist Yo, wir können einfach auch zurückspulen und dann geht das geschehen einfach weiter so und jetzt programmieren wir das hier richtig Schieben das durch die Wand, weil wir es können. Und ja, das ist so ziemlich das Spiel. Ich finde es richtig cool, ehrlich gesagt. Und habe richtig Bock. Das nächste Level. Now, what is this? Level 2. What is this? Oh, okay. Wall is you. Ich bin die Wand. Ach so. Okay, Flag is stop. Okay, die Flag ist jetzt die Wand. Baba ist jetzt, äh, the wall. Baba ist win. Aber wir haben ja keinen Baba. Okay, erstmal das wegmachen, damit wir durch können. Baba runter zu is you, denke ich mal, oder? Muss ich das hier wegmachen? Oder auch nicht, dann bleiben wir halt die wall. Dann, Flag is win. Flag is win können wir machen. So. Und dann einfach irgendwo reinlaufen. Hey! let's go! Level 3 Out of reach Okay, was haben wir? Baba is you, wall is stop. Water is sink. Das heißt, wir, wir... Wir sinken einfach, wir können nicht schwimmen. Rock is push, Flag is win. Okay, so der Standardkram. Kann ich das? Ah, ich kann das damit zerstören. Okay, interesting nochmal R, nochmal Reset. Ich bin disabled Prompt Okay. Settings gibt es. Muss ich mal ganz kurz reinschauen. Music passt eigentlich. Language. Ach, es ist auch auf Deutsch. Oh, sind dann auch die Blöcke auf Deutsch? Nee. Okay. Lol. <lacht> Wusste ich gar nicht. Ähm, ich guck mal ganz mal, genau, was es hier gibt. Ich mache mal die Hochkontrastfarben an, weil YouTube ja immer die Farben ein klein bisschen dunkler macht. Es gibt doch Zoom-Modus, keine Ahnung. Okay. Also, den würde ich wahrscheinlich eher hier schicken. weil ich diesen Stein dann hindurch durchbekomme und dann wie wär's mit ja, das ist mir ein bisschen zu blöd, Rock is Push. Wär's mit ähm, um, nee, Moment. Wie wär's mit... Rock is win? Ja, das geht natürlich auch. Warum nicht? Unerreichbar. Das sind die Namen auf Deutsch. Baba is you. Wo soll ich hin? Was ist das denn? Und unerreichbar. Jetzt haben wir hier immer noch unerreichbar. Oh no. Oh no. Okay, Flag is win, Baba is you. Ich bin Baba, Rock is push, Skull is defeat. Okay, das ist böse. Kann ich das hier verschieben? Nee, das geht alles nicht. Kann ich nicht verschieben, weil hier ist die Border. Nichts geht durch die Border. Dann wollen wir doch einen Stein hier durch, oder? Ah, okay. Nee, das bringt nichts. Lass mal hier. Lass mal hier. Machen wir... Das nicht mehr? Da kann ich ja durchlaufen. Hilft mir aber nicht. Hm. Okay, mal nochmal an. Vielleicht... Kann ich den Stein hier durchschicken? Nee. Hier kann ich auch wirklich gar nichts machen, ne? Warte mal. Win, you is rock. <lacht> nee, das funktioniert glaube ich nicht, oder? Nee... Das funktioniert leider nicht. Wäre aber lustig, wenn das gehen würde. Nee, da passiert gar nichts. Ich will es dort nochmal. Vielleicht habe ich irgendwas komplett falsch gemacht. Also. Hier raus. Skull is defeat. Da kann ich nichts gegen machen. Oder? Ah doch, warte mal! Jetzt fällt's mir ein, jetzt fällt es mir ein. Ah. Nein, auch nicht? Huh? Nee, dann habe ich absolut keine Ahnung. Ich habe gedacht. Jetzt fällt's mir ein. <lacht> Ey, braucht's mir nicht sagen. Jetzt fällt's mir ein. Und zwar nehme ich alle Steine. Weil die kann ich ja alle gleichzeitig verschieben. Und. Machen das Skull weg. Kein Skull mehr für you. Und ja, jetzt ist gar nicht mehr viel. Glückwunsch! Soll ich es auf Deutsch lassen oder auf Englisch stellen? Was meint ihr? Ich lasse die erste Folge auf mal auf Deutsch, aber ich bin noch nicht sicher. Vulkan. Level 5. Ich weiß nicht, ob es dieses Spiel 100% gibt oder ob man einfach nur alles durchspielen soll, aber wir gucken mal. Wall is stop. Baba is you. Rock is push. Baba is melt. Lava. Lava is hot. Flag is win. Okay. Okay, hier kommen wir nicht durch. Doch, so kommen wir da durch. Haha. <lacht> Rock is Push. Da sterben wir. So sterben wir auch. Lava. Kann ich nicht Lava ist Push machen? Kann ich nicht einfach Lava pushen? Geht das? Na klar geht das. <lacht> oh, das ist so cool. Das ist so cool. Yeah! Doch, man sammelt immer irgendwas. Es gibt auf jeden Fall was zu sammeln. Hier brauchen wir drei zum Beispiel. Ja, wir machen erstmal alles fertig. Zutritt verboten. Was denn? Was soll das denn? Ich will aber hier rein. Okay, Rock ist Stop. Das heißt, durch den Schein kann ich nicht. Skull ist Defeat, Flag ist Win, Babes is You. Skull ist Defeat, Wall ist Stop. Hier ist noch was. Ähm. Wall kein Stop mehr. Äh, uh, Rocket Stop. Das kann ich ja nicht ändern. Hm, was ist, wenn ich... Wall is you mache? <lacht> was zum... <lacht> was? Das geht? <lacht> oh, das ist cool. Das ist richtig klug. Grasfeld. Ich meine, warum sollte es nicht gehen? Ne? Programmieren funktioniert so. Wall is you. Warum you Flag? Win. Grass ist stop. Hm. hm. Ach so, die Wand ist aber nicht stop. Okay. Ah, oh, Das ist blöd, das hier kann ich nicht rausnehmen. <lacht> das steht es. <lacht> äh, nee, es geht nicht. Ich kann da nichts von wegnehmen. Wenn ich hier mich wegmache, dann war es das, das für mich. Vielleicht muss ich das hier raus oder so, die beiden Dinger hier. Muss man aber vorsichtig heraustun. tun. Geht das so überhaupt? Nee, jetzt bin ich stuck. <lacht> okay, ähm, ähm, ähm, ähm, Also ich kann ja hier, ah warte ich kann doch durch die Wand. Hä, was mache ich? Ich kann doch durch die Wand. <lacht> da ist ja keine Collision drauf. Äh, so, Flag. Is grass? ist stop? kann das hier verschieben. Das tut ja auch nichts, ne? Doch, warte mal, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich das so mache? Weil das ist ist ja noch hier. Und da packe ich einfach über das ist Flag und dann darunter Win. Oder andersrum. Geht's auch andersrum oder warte, ne? Ich glaube, das soll so rum. So, Flag ist. Und dann hole ich hier das Win Und Red Flag ist Win, das funktioniert! Man kann ein man kann einen Prompt mit mehreren verschiedenen Teilen Okay, gut zu wissen, gut zu wissen Wir haben hier ein Bonuslevel scheinbar Eins Der See huh? Karte, wo bin ich? Ah ne, es ist eine neue Welt Nee, Ich will hier nicht rein. Ich will erstmal auf der Overworld bleiben. Dann nehme ich hier noch was. Ah, das kann ich gar nicht machen. Ich habe die Dinger gar nicht. Ich habe andere Dinge. Ah! Ah, so, so, so, okay. Äh, eidige Gewässer. Da machen wir jetzt erstmal eine Wasserwelt hier. C One. Baba is you and Sink. <lacht> das gibt's auch so also ein Add. Jelly ist Sink. Wall is stop. Flag is win. Also hier sterbe ich. Okay, das Wall. Wir werden natürlich an ein Wall. Wie wär's, wenn ich das aber wegmache und dann zinke ich nicht mehr? Und dann... Äh, Jellyfish, stirb ich. Äh, Baba is you and Wall? Ich bin die Wall? Nein, das ist falsch. Warum auch immer eigentlich, aber naja, gut. Äh... Wall is sink? Ne, würde nicht funktionieren. Warte, was machen wir nochmal von vorne. Wenn was sinken? muss er weg. Mhm. Dann das vielleicht so schubsen, dass ich das Ant rausbekomme. Oder hilft mir das Ant überhaupt? Ich habe das Gefühl, das Ant hilft mir überhaupt nicht. Flag is swing kriegt er nicht weg, Wall is top, kriegt er nicht weg, das ist extra in der Ecke. Ähm... Jelly ist Sync ist auch in der Ecke, das krieg ich auch nicht weg. Also ich muss irgendwas hier mit dem Wall machen. Mit der Programmierung hier unten. Ich bin kein Programmierer. Ich habe schon mal ein paar Mal ausprobiert mit ein paar Languages, aber ich bin einfach nicht gut genug dafür. Ich kann das einfach nicht. Und, äh, maybe werde ich ja durch dieses Spiel noch schlauer. Wall and Sink, nee, das hilft ja gar nicht. Aber das ist krieg nicht weg. Ich habe kein ist, ich habe das and. Baba is you, and... Wall hat nicht funktioniert. Ah, hier sind die Regeln alle. Baba is you, Flag is you Jelly is sink, Wall is stop. Aber das doch auf Deutsch so ist. Na gut, habe ich nichts gegen. <lacht> Wie Baba mal am rumtanzen ist. Yeah, yeah, yeah. Ich muss jetzt ein bisschen überlegen. Hä? Was? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, warum das funktioniert hat. Das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Aber na gut, 1 von 8 gibt es hier, okay. abbiegen. Okay, wo sollen wir denn abbiegen? Wo geht's denn lang? Skull is defeat. Crap. Das ist eine Krabbe, ich sehe es. Aber is you wall is stop? Uh, flag is win. Uh, was haben wir noch? S Star is sink. Okay, beim Stern sinken wir. Rock is push und haben ein End. Uh, warte mal. Star and Rock ist Push. Nee. <lacht> Oder doch? Ah, wie kriege ich denn den Skull da weg? Den Skull, den will ich da weg haben. Warte, vielleicht ist das Sink doch wichtig. Jetzt ist aber das, der Rock nicht mehr. Lass mich noch von vorne anfangen, ich habe eine andere Idee. Was ist, wenn wir... And sink machen. Sink and push. Ne, hilft nicht. Ne, machen wir es nochmal zurück. Moment, Moment, Moment. Äh, Star is sink, Rock is push. Können wir da nicht theoretisch den Stern kaputt machen? Ja, können wir. Skull is defeat. Heißt das, ich kann den mit dem Stein töten? Nee, der geht nicht. Achso, sink ist, wird dann ersetzt oder ist dann weg? Und defeat ist, das bleibt aber. Okay. Star is push and Sync. Lässt mich auf jeden Fall machen. Oh, stimmt. Dann kann ich ja das hier sch schubsen. Aha. Warte, nehmen mal nur eins davon. Das ist, das ist. Nehmen wir nur das ist mit. So. Warte mal. Rock ist da, ist Push. Lol, die Sterne, also die, die Steine werden zu Sternen. Haha, <lacht> das ist lustig, dass das wirklich so geht. Okay, äh, nein? So. Crab ist... Flexwin. Äh, Crab is you brauchen wir. Oder? Ich hätte auch nicht... Ich fasse es nochmal von vorne an. Ich habe, glaube ich, immer noch was falsch gemacht. Also... Star is sink and... Push. Zack. Dann nehme ich ihn mit. Crab... Crabs ist ein... Crabs ist ein Star. <lacht> nee bringt leider nichts. Aber ist lustig. Sink... Rock is sink... Hilft mir nicht. Es hilft mir halt nicht. Vielleicht Rock-A-Sink-And-Push? Hilft das? Kann er... Da kann er keine Wände kaputt machen. Ich kann den Stein kaputt machen, aber das hilft doch auch nicht. Boah, ich bin total überfragt, ne? Das ist so schwer. Und dann? Wie komme ich denn out of bounds, wenn Wallace doch da hier rechts hinten ist? Hä? Also, mein Ziel ist es ja, da unten links hinzukommen. Zu der Flagge. Ja? Ich bin Baba und das bleibt so. Ich kann ja nicht Out of Bounds irgendwie kommen, oder? Ich muss doch... Ich da, Also, meine Überlegung wäre halt, ich muss irgendwie dazu bringen, dass die Krabbe ich bin. So, Crab is you und dann kann ich mit der Krabbe dahin latschen. Habe ich gedacht. Crab is the rock? Ah, warte, hier. Ist Rock and Star geht das, es ist ein Stein und ein Stern. Ja, aber bringt nichts. Ich, wie steuere ich den denn? Oder kann ich, ich kann, ich kann nichts machen? Crap, sink, push, irgendwas, push. Ich brauche wirklich einen Tipp. Kann ich irgendwo einen Tipp bekommen? Geht das? Oh, ich kann die Farben auch so haben, so unterwasserhaft. Okay. Da nennt sich aber komplett alle Farben dafür. Warte mal. Warte mal. Ich, ich, ich, ich glaube, jetzt habe ich Mir ist gerade ein Geistesblitz gekommen. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Was ist, wenn... Äh, Moment. Okay, hört mir zu. Was ist, wenn... Crab is, Baba is you, ja, oh mein Gott, ich, oh, das war richtig schwer, aber ich hab's es rausgefunden, ganz alleine, ey, eine wir haben wir noch, Zuneigung, machen wir jede Folge so 20 Minuten oder so, oh, wer bist du denn, hä, warte, nochmal von vorne, nochmal von vorne, erstmal lesen, erstmal lesen, Allgay is defeat, okay, also, die Algen. Ähm, love is Win, also das Herz. Baba is You. Love is Push. Keke is Move. Also er, er ist Keke und geht immer in die Richtung, wo er hinschaut. Egal was ich mache. Killt er mich? Nö, macht er nicht. Okay, Keke, vielleicht wird es mal aufwendig zu bewegen. Keke. Äh. Das ist Defeat. Äh... Warte mal. Wieso nicht... Eigen ist. Push. Und dann kann ich das wegschieben. Und dann habe ich geschafft. Hey! Wie gefällt euch das Spiel so? Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, auch wenn es aber letztens gerade kniffig war. War's richtig, Bock. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Bei Baba ist... Du, du bist Baba. Ich programmiere dich. Like ist... Klick. Sub-Bell ist... Ring. Äh, Sub ist... Da. Okay, komm, lass uns.